Hallo, mein Name ist Sarah und das ist der Igor. Wir sind im ersten Lehrjahr im KV bei IGP Powder Coatings. Heute geben wir dir einen Einblick in unseren Beruf. Komm mit! Am Empfang nehmen wir Telefonanreife entgegen und leiten sie an die richtige Person im Unternehmen weiter. Außerdem begrüßen wir die Besucher der IGP und melden sie bei der zuständigen Person an. Im Export nehmen wir die von unserer weltweit verteilten Filialen auf. In dieser Abteilung habe ich regelmässige internationalen Kundenkontakt und kann meine Fremdsprachenkenntnisse einsetzen. ITP Powder Coatings, Kielholz, How can I help you? Der Zusammenhalt unter den Lernenden ist gross. So treffen wir uns gerne für gemeinsame Pausen, zum Mittagessen oder zum Lernen. Im Verkauf gehen mir den Wunsch von unseren Kunden nach. Wir bearbeiten Bestellungen und beraten sie am Telefon oder per E-Mail. Außerdem versenden wir Farbmuster. Somit haben die Kunden die Möglichkeit, das Produkt anzuschauen, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Als Kaufmann bei der IGP habe ich eine sehr vielfältige Ausbildung und erhalten Einblick in die verschiedensten Bereiche. Haben mir die Neugierig gemacht? dann bewirb dich heute noch für eine Schnupperlehr- oder Lehrstelle bei uns. Wir freuen uns auf dich.